Ho ho ho meine Lieben, es weihnachtet sehr. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit mit eurer Familie und euren Freunden und solltet ihr die Feiertage alleine verbringen, so finde ich es sicher auch nicht so schlimm. Wichtig ist, dass ihr es euch gut gehen lasst, tut euch selbst was Gutes, genießt die Zeit für euch und entspannt, soweit es nur geht. Denn, Ihr habt es verdient. Weihnachten ist aber auch die Zeit, in der wir an die denken, die schon gestorben sind. Egal, ob das heuer war, oder schon länger her, Weihnachten ist immer die Zeit, da erinnert man sich wieder an die Menschen. Ich zum Beispiel äh, erinnere mich an meine Oma und meinen Opa. Meine Oma zum Beispiel, die hat immer riesengroße Gräsen gebracht. Und die waren so geil und das waren keine irgendwie so drei sterne mini krisenobgerl Das waren echte Wascher. So riesige atom u boote Zwei haben wir Teller über den Rand gefüllt. Und die waren so gut, wie so 5-6 Jahre alt war, weiß ich nun, wenn die Oma auf Besuch gekommen ist, hat sie immer einen ganzen Topf voller Krisenobgerl mitgebracht, und die Mama hat dann auch super gemacht, die Krisenobgerl aufgewandt, und holy shit. Ich glaube, ich habe zwei Teller, sprich, vier riesige Krusnocker gegessen, und war dann so, mmm. Damals hat es den Begriff Foodcoma noch nicht gegeben, aber ich war tot. Mindestens zwei Stunden. Und es war jeden bisschen wert. Aber man nachher schlecht war auch schlecht, weil die Krusnocker waren einfach elendsgeil. geil. Ja, das ist meine Oma. Zu meinem Opa gäbe es auch genug Geschichten. Aber ich freue mich immer, wenn ich darüber nachdenke, und mich wieder an diese Menschen erinnere. Ich hoffe, ihr tut das auch. Und würde mich freuen, und ich würde mich wirklich sehr geehrt fühlen, wenn ihr eine Geschichte oder zwei von Leuten habt, die ihr zu Weihnachten vermisst. Und wenn ihr diese Geschichte mit mir hier in den Kommentaren teilt, würde ich mich wirklich sehr freuen. Ich glaube, das könnte auch andere motivieren, sich wieder an die Leute zu erinnern, die man schon verloren hat. Ich glaube, das gab zu Weihnachten dazu, und das ist auch ein schöner Aspekt von Weihnachten. In diesem Sinne hoffe ich, ihr habt eine gute Zeit, lasst es euch gut gehen, danke, dass ihr reingeschaut habt, und ja, frohe Weihnachten! Bye!